Auch in der kommenden Woche wird es bei der Deutschen Post wieder Warnstreiks geben. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag und Dienstag zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Diese sollen Brief- und Paketzentren sowie die Zustellung betreffen. Verdi fordert mit Verweis auf die Inflation 15% mehr Gehalt. Die Post lehnt dies als realitätsfern ab.